Welche Bedürfnisse ich auch habe, ich möchte es üben, vor Gott mein Herz auszuschütten und keine Angst zu haben, ehrlich zu sein in dem, was ich fühle und denke. Ich möchte gerne mein Herz vor Gott ausschütten. Und dazu erst. dann möchte ich mit ihm klären. Und ich möchte lernen, dass das ein guter Ort ist, Ordnung reinzubekommen in mein inneres Durchnehmen. Und ich möchte immer mehr erfahren, dass Gott mich anguckt und sagt, ja, mein Mädchen, komm her, erzähl, was ist. Und dass Gott mit mir auf dem Weg ist, mein Leben zu entwickeln und zu befreien. Dagobert, ob du wohl das Lied nochmal singst, das du gerade gesungen hast? Denn ich habe so beim Zuhören gedacht, das wäre jetzt ganz gut nochmal zum Nachsinnen. Meine Ohnmacht, seine. Die Liebe, die anfängt, Herzen auszutauschen. Träume werden nicht mehr nur geträumt. Wir sind bereit, uns auf Gnade einzulassen. Lass uns den neuen Tag entdecken, Diesen einen Tag, der für uns gemacht Wir glauben seinem Glauben Und werden uns freuen und fröhlich sein Wenn wir hören, wie Gott spricht Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Leben, Lieben, so viel mehr. Ich schenke euch ein neues Herz. Und lege einen neuen Geist in euch. Gelebtes Gebet, eine neue Lebenszeit. Wir wollen uns nicht mehr verstecken. Genug mit den Ausreden, wir wissen es doch schon längst. So werden wir untergehen und das, was wir Leben nennen, das, was wir Leben nennen, soll auch, soll auch begraben werden. Das Sehnen und die Sehnsucht auch Niemand schaut mehr vor oder zurück Das Neue ist längst schon da Seine Güte hilft uns, sich dem zu stellen Ich schenke euch ein neues Herz lege einen neuen Geist in euch, lieben, lieben, so viel mehr, so viel mehr. Ich schenke euch ein neues Herz, lege einen neuen Geist in euch. Geliebtes Gebet, eine neue Lebensart, all meine besten Gaben, meine Liebe, meine Visionen, meine Tränen, all das wird beantwortet sein. Was nie zu finden war, versteckt schien verloren. Wer in Fensternis sitzt, soll ein großes Licht sehen. wird vergangen sein, sein Licht bleibt und wird nie vergehen. Hier finde ich den letzten Satz sehr schön, auch zu deiner Predigt. achte mal auf den letzten Satz, wenn ihr nichts euch merken könnt, achtet auf den letzten Satz. Sünder sind willkommen,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 Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Leben, lieben, so viel mehr. Gut. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Geliebtes Gebet, eine neue Lebensart. Schön gesungen, Applaus für euch selber.